Herzlich willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um Kursabschluss aktivieren. Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Kurses. Drücken Sie unter Abschlussverfolgung aktivieren auf Ja. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie möchten, dass die jeweiligen Abschlussbedingungen für Ihre Materialien im Kurs angezeigt werden sollen. Gehen Sie über die Kursnavigation im Block Mehr auf Kursabschluss. Unter der Methode Zusammenfassung finden Sie die Einstellung, welche der nachfolgenden Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Kurs als abgeschlossen gilt. Alle bedeutet, dass alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sein müssen. Das ist die restriktive Einstellung des Kursabschlusses. Irgendein bedeutet, dass eine der nachfolgenden Bedingungen erfüllt sein muss, damit der Kurs als abgeschlossen gilt. Wenn Sie die Checkbox unter Kursbewertung aktivieren, dann können Sie im Feld Wertung erforderlich eine Punktzahl eintragen, die für den Abschluss des Kurses erzielt werden muss. Sie möchten diese Einstellung nicht für jedes Material einzeln vornehmen, um zu erfahren, wie Sie einen standardmäßigen Abschluss für Aktivitäten aktivieren. Gehen Sie oben links auf das pull down menü Kursabschluss und wählen Sie Standardmäßiger Abschluss für Aktivität aus. Hier können Sie die Standardeinstellung für den Aktivitätsabschluss und die Abschlussbedingungen der einzelnen Kursaktivitäten ändern. Sie können also einstellen, dass die Aktivität eines Tests immer dann gewährleistet ist, wenn alle Bedingungen erfüllt wurden, zum Beispiel, dass der Test absolviert werden muss, oder Sie können einstellen, dass die Aktivitätsverfolgung einer PDF immer ausbleibt. Mehr dazu im Video zur Aktivitätsverfolgung. Gehen Sie im Pull-Down-Menü auf PULG-Bearbeitung von Aktivitätsabschlüssen, um den Standard für alle oder mehrere Aktivitätsabschlüsse in einem Zug zu ändern.